Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir haben uns letztes mal angeschaut, wie wir einen Input vom GPIO-Pin lesen. Und ich habe gesagt, wir werden dann in den nächsten zwei Folgen das wieder so machen, dass wir ein Bash-Skript programmieren, was das Ganze ähm, utilisiert praktisch und dann ein Python-Skript. Heute ist mal das Bash-Skript dran. Ähm, ja, ich habe schon etwas mehr oder weniger vorbereitet. Hier habe ich eine leere Datei und da werden wir jetzt ein Bash-Skript schreiben, das uns anzeigt, wenn wir diesen Button drücken, beziehungsweise eigentlich nur den Status des Buttons anzeigt. Also wir machen wieder unser ähm, hashbang slash bin slash bash, jetzt ziemlicher Zungebrecher. Und machen wir hier ähm, zur Sicherheit nochmal GPIO Mode 0 und In, weil wir wollen ja was lesen und wenn wir vorher ein Programm verwendet haben, das das auf Out gesetzt hat, dann kann es sein, dass das immer noch auf Out ist und das wäre schlecht. Gut, dann machen wir wieder unsere While True und hier drinnen machen wir einfach mal Echo GPIO Read 0. Das bedeutet wir lesen einfach in einer Endlosschleife das Ganze aus und geben es auf die Konsole aus. Das Ganze jetzt also speichern und ausführen. So, ja, das habe ich noch vergessen, da muss man ähm, solche Grave-Zeichen, <lacht> die bekommt man, wenn man ähm, die Taste neben der, der Backspace-Taste, also neben der Lösch-Taste praktisch. Wenn man Shift und die drückt und dann Leerzeichen, dann bekommt man dieses Zeichen. Muss man einfach ähm, rundherum setzen, die heißen Grave-Zeichen. Und die machen praktisch, dass ähm, die Ausgabe dieses Programms ähm, verwendet wird, mehr oder weniger. Jetzt sehen wir hier, dass jetzt 1 rauskommt, weil wir, wie wir letztes Mal gelernt haben, wenn man wenn die Ausgabe. Wenn man nicht auf den Knopf drückt, ist die Ausgabe 1. Und ich werde jetzt hier mal auf den Knopf drücken. Wir sehen, es springt gleich auf 0. Also. Wir bekommen immer den richtigen Output. Gut. Das funktioniert mal, aber dieses 0 und 1 ist ja ziemlich langweilig eigentlich. Also werden wir uns jetzt mal ausgeben lassen, <lacht> ob es denn an ist oder nicht. Beziehungsweise wollen wir uns nur etwas ausgeben lassen, wenn es an ist. Das heißt, wir machen hier drinnen in dieser while ist ein if. Ähm, dieses GPIO. Ich kann nicht schreiben. GPIO read 0. Minus EQ für Equals, also ist gleich, und 1. Eigentlich 0. Weil wenn das Ganze 0 ist, dann bedeutet das, dass der Button eingeschaltet ist. Das können wir weggeben. Dieses Strichpunkt brauchen wir auch nicht. Das ist nur eine Gewohnheit von anderen gesprochen ja, wir prüfen hier praktisch einfach, ob GPIO, also das Output von GPIO Read 0, ähm, ist eine 0. Wenn es eine 0 ist, dann bedeutet das, wir haben den Knopf gedrückt und wir geben aus Button 1. Ansonsten geben wir einfach gar nichts aus. Das werden wir jetzt doch gleich sehen. Wie es gibt nichts aus und wenn ich jetzt hier wieder auf den Knopf drücke, dann sehen wir, dass hier Button ein erscheint. Für die Dauer, wo ich den Knopf gedrückt habe. Ja, ähm, das war es eigentlich auch schon soweit zum Page-Tutorial. Man kann damit natürlich auch viel mehr Sachen machen und, und ganz andere Sachen. Also man kann das Ganze dann auch noch überprüfen lassen, ob der Button gedrückt wurde und das Ganze nur einmal ausgeben lassen, also ob sich der Status praktisch verändert hat und solche Spielereien, kann man alles machen. Aber das überlasse ich jetzt mal euch, das Experimentieren. So soll es auch sein. Und ja, mir bleibt eigentlich nur mehr zu sagen, viel Spaß mit euren Raspberry Pis und auf Wiedersehen.